Heute geht es um die berühmteste Formel der Physik, E gleich mc. Durch die spezielle Relativitätstheorie entdeckte Einstein auch die Formel E gleich mc. Sie ist wohl eine der einfachsten Formeln der Physik. Sie besagt, dass die Energie eines Objekts proportional zur Masse ansteigt. Die Masse wird dabei mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit multipliziert. Und das ist auch das Wichtigste dieser Formel. Entzieht man einem Objekt all also seine Energie, hat es auch keine Masse mehr und umgekehrt auch. Während bei einem Massenzuwachs die Energie schnell steigt, verändert sich die Masse bei einem Energiezuwachs allerdings deutlich weniger. Erhöht man die Energie um 1, erhöht sich die Masse dabei nur um ein 90 Billiardstel. Erhitzt man also ein Kilo Wasser, ist das Wasser danach zwar etwas schwerer, messbar ist es jedoch kaum. Das gilt auch bei einer Batterie. Im geladenen Zustand ist sie schwerer als im ungeladenen Zustand. Und hier mal ein kleines Rechenexperiment, das auch gleichzeitig zeigt, wie viel Energie wirklich in der Masse steckt. Ein vier personen haushalt verbraucht im Jahr etwa 4000 Kilowattstunden an Strom. Ein Objekt mit einer Masse von 0,016 Gramm könnte theoretisch die nötigen 14,4 Milliarden Joule Energie liefern, ein sehr sehr kleines Kieselsteinchen könnte also den Energieverbrauch für über 100 Jahre decken und ein Smartphone könnte mit dem herumfliegenden Staub ohne Probleme jahrzehntelang betrieben werden. Dummerweise ist die Umwandlung von Masse in ihre ganze Energie zurzeit nicht möglich und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Aber falls es mal möglich wäre, ist eins klar: Energieprobleme würde es keine mehr geben und Smartphones würden noch viel dünner werden. Das war es auch schon mit diesem Video. Die Formel E gleich mc ist auf jeden Fall sehr spannend. Und man kann viele Gedankenexperimente damit anstellen. Ich hoffe es geht nicht wieder so eine Ewigkeit. Bis zum nächsten Video, aber ich habe momentan echt wenig Zeit dafür. Bis dann und ciao.